zu einem neuen Video hier in ähm, äh, Minecraft Hero ähm, ja warte mal hier so so jetzt sind wir in mein okay unser Hero Brian hat also sorry in der letzten Folge gab es keinen Ton das tut mir sehr sehr leid ich habe das Mikrofon glaube ich ähm, ausgelassen Uh, guck mal Hero Brian hat schön bei mir hier äh, eingerichtet so hier ist die Angelstation, also auf jeden Fall, jetzt haben wir so ein kleines putziges Häuschen. Oh, Hero Brand ist ganz schön nett, muss man sagen. Guck mal, hier so ein ganzer PC, ähm, da kann ich mich so draufsetzen, da kann ich hacken, hacken, hacken, hacken. Okay, naja, heute wollen wir nicht hacken, sondern wir wollen heute, ähm, ja, heute werden wir ein bisschen, ähm, mit der Farm weitermachen und so, weiter so die Welt erkundigen. Warum sind hier denn so viele Golem? Uh, der hat mir hier. Junge, der, der, der hat ja schön hier. Hier so ein schönes. Ähm. Hero Brian, kannst du mal mir sagen, was sind das? Kartoffeln? Oder was ist das? Oder vieles verschiedenes? Oder alles? Oder was ist das? mal hier so ein schöner eingang. Guck mal hier. Uh, oh, oh oh. Ähm. Leute, ich, ich habe bei way noch die goldenen Äpfel von der letzten Folge. Okay, danke, dass du mich im Wasser behutsam abgelassen hast. Ähm, ja. Heute erkunden wir ein bisschen weiter die Welt von Minecraft, Theobrine. Hier ist richtig viel Kohle, cool, habe ich gemerkt. So habe ich überhaupt eine Steinspitzhacke. Oh, Hilfe. Habe ich eine Steinspitzhacke? Nein, habe ich nicht. Ich mache mir kurz eine in meinem schönen Häuschen, was ich und Tiobrand zusammen gestaltet haben. Oh, es ist richtig gemütlich in diesem Häuschen irgendwie so. Jo, Leute, kannst du Sam anrufen? Äh, ja, das kann ich. Warte. So. Ähm. Moin Sam, wie geht's dir? Ja, moin, was ist? Äh, Herobrine, also ich weiß ja, ich mach das Projekt. Ah, mein Freund Herobrine! Ja, dein Freund Herobrine. <lacht> okay, ihr habt euch ja auch schon kennengelernt. Ja, weiß. Ja, der ist mit dem Modder, by the way, befreundet. Ja, und, äh, Herobrine und, äh, äh unser Sammy Blätzek. Like, ah, Herobrine bekämpft ihn, bekämpft ihn, bekämpft ihn. Ja? Kleine Info, ähm, nicht Herobrine gebaut, er wollte nur so tun, als wenn er nicht wäre. Ich hab, ich hab das gebaut. Oh, wie cool. Weil ich halt, äh, mit dem Modder befreundet bin, hab ich auch Zugriff auf diese Zahmer. Warte, sag mal das noch mal, ich halte dich ins Mikrofon. Äh, also, das hier ja alles hat eigentlich ich gebaut und nicht nur Brian, weil, äh, der Modder, der hat mir auch Zugriff auf diesen Server gegeben und deswegen kann es sein, dass da auch manchmal reingehe. Deswegen nicht wundern, wenn bei irgendwelchen, äh, irgendwelche Befehle oder so über meinen Namen laufen. Ja, weil semiplayer circa ist auch im Server nur irgendwo ganz weit entfernt und unsichtbar und in der Luft rumschweben So, Wieso bin ich eigentlich in so einer dunklen Höhle? Äh, Höhle ähm. Hier, Brian, soll ich also, schon Paul, auflegen? Äh, Paul, ich bin übrigens äh, eigentlich gar nicht auf dem Server. Naja, also, der, also Hä, wie kann das denn sein, dass du dann Befehle über deinen Namen gibst? Äh, naja, Okay, also, falls es mal passieren sollte, dann nicht wundern, es ist Sam. Also. Ja, ja Hero Brian hat gesagt, äh, äh, ich soll auflegen, okay? Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag, ne? Tschüss! Okay, ja, Hero ich leg schon auf, ja. ja. Okay. okay, okay, okay, chill, chill, chill. Okay, oh, Hero Hilfe, Hilfe, okay. Ich bin wieder hier. Ähm, auf jeden Fall, Leute, ja, nicht wundern, wenn da irgendwas mit Sammy Blair 2K steht, denn Junge, Hero Brand, was? wieso Wieso soll ich die ganze Zeit Sam rumnerven? Mein Handy-Akku ist sowieso schon gleich leer. Was ist? Moin, also Herobrine hat gesagt, du sollst heute mal bei der Folge äh, mit uns sein. Warte, ich stelle mal dich so... Warte, sag mal was. Ja, hi. Nochmal. Okay, so jetzt. Ähm, so, dann stelle ich dich mit der Mikrofonrichtung so, so neben das Mikrofon, damit man dich auch schön gut hören kann. Okay, okay also heute erkunden wir die Weiten der Wüste. Okay, auf jeden Fall. Ich ich warte, soll ich mal den Zuschauern sagen, wie ich mich kennengelernt habe? Ja, erzähl mal war äh, mal so ich war im Kindergarten und da wurde mir gesagt, es ist ein neuer äh, aus der in der in dem Kindergarten. Für so ungefähr so einen Monat, weil er anscheinend äh, irgendwo aus England kam und mal für äh, einen Monat äh, so in Deutschland leben wollte. Kein Plan wieso, aber okay. Ja, und dann äh, habe ich mich halt mit dem eingelegt so ein bisschen, ja. Und seitdem sind wir so äh, Freunde und deswegen. Hä, war das nicht sein Vater, der das, äh, der das Programmieren, weil Kinder können glaube ich nicht programmieren, oder? Na ja, doch, tatsächlich, der, ähm, hat das von seinem Vater. Also sein Vater hat ihm so ein bisschen da dabei geholfen, so. Ja, er hat ihm dabei geholfen, aber er könnte das auch alleine machen, Es würde halt nur länger dauern. Ja, difficulty, peace, full. Warte. Ich glaube, Hero wird in dieser Folge auch netter sein, äh, weil ich, äh, in deinem äh, ja, in deinem Video drin Äh, übrigens, wenn er was Böses macht, dann sag mir Bescheid. SOMMER! So, Difficulty, Peaceful. So, jetzt ähm, ist Peaceful und, äh, ja, jetzt sind keine nervigen Monster, die mich hier ganze Zeit abknallern, oder so. Okay. Eine Hugh denkt sich wieder Gas, ganz Gas. Ja, was ist? Ich wollte noch fragen, äh, ob der schon äh, irgendwelche schlimmen Sachen gemacht hat. Ähm, ja, der hat mich, ein, der hat einmal, ähm, äh, aus der ersten Folge war das, er hat mich ganze Zeit mit einem Diamantschwert rumgefoltert und mich die ganze Wüste entlang gehetzt. Okay. Aber jetzt sind wir ja hier äh, in unserem schönen Zuhause. By the way, nur so für die neuen Zuschauer. Erstmal, wenn ihr neu seid, äh, schaut erstmal die ersten Fol Folgen, ja. Und, ähm... Grant mag es auch tatsächlich mit Blitzen hier rumzuballern. Ja, mal gucken, ich, ich wollte mich mal mit dem Villagern kennenlernen, wenn es hier überhaupt welche gibt oder so. Ja, ich glaube nicht, weil sie alle gestorben sind, aber Herobrand würde ja so nett sein und sie wieder ähm, hinspawnen. Okay, also ähm, da kann man angeln, da ist die Wüste. Und wie in der ersten Folge werden wir jetzt ein bisschen wieder durch die Wüste jagen. Ich setze mal meinen Respawn-Punkt hier in meinem Haus im Bett, hier. Was mich hier ganz gut designt hat. So. Jetzt ist das gesetzt mein Respawnpunkt, glaube ich. Müsste auch eigentlich Respawn sein. So. Und jetzt gehen wir die Wüste ein bisschen entlang. Ihr, ihr seht schon, ich habe ein bisschen ähm, Wie ist das nochmal? Ey, Paul. Was ist eigentlich hier passiert? Ich bin gerade ganz kurz auf dem Server. Digga, hey, guck mal in dein Haus. Oh mein Gott. Was hat HeroBine gemacht? Was hat sie hier gemacht? <lacht> Digga, was hat sie jetzt schon wieder hier gemacht? Oh nein, die Villager. Okay, oh, okay, okay, okay, okay, okay, meine Arbeitsspeicher. Hilfe, warum sind hier so viele, Ä äh, man, die Villager soll man doch nicht da reinmachen. Hier. Ähm, ja. Ich hab das Gefühl, dass er, äh, irgendwie das falsche verstand mit den Villagern. Wieder ja. zu. Gepackt. Was ist eigentlich mit diesem ja. Krater hier? Ich gehe wieder vom Server on, offline, okay? Okay. Okay, so Leute. Ähm, ja. Ach ja, und übrigens, ähm, du kannst ja mal die Leute fragen, ob ich öfters in so Videos reden soll, okay? Ja, Leute, schreibt mal das gerne in die Kommentare. Mich würde das sehr jucken. So. Also wir haben jetzt. Also ich wollte mir erstmal. Ein Steinschwert bauen. Äh. Ach so, stimmt, man muss jetzt. So, man muss Sticks machen, Mann. Hier O'Brien, ich bin gerade am Craften. Was ist denn los hier? Oh ja. Also, äh, wenn ihr by the way nichts in die Kommentare schreibt, dann äh. Oh. Überschreibt sich Hero Brian wieder? Ähm, ja. Ich fühle mich gerade wie in der ersten Folge. Hero Brian. Was macht ihr denn gerade? Äh, ist denke Keine Ahnung, der ist gerade unsichtbar und der fliegt hier irgendwie rum und schlägt mich. Ja, oder er wurde meltet also auf jeden fall Ach so, dann hat er die Laserwaffe also ah melted heißt glaube ich geschmolzen ne ja also auf jeden fall Hier, ähm kannst du mich mal bitte in ruhe lassen verdammt noch mal danke ähm, ja wir bauen den ultimativen kaktus der richtig hoch ist und so leute ich ich habe way, noch nie gesehen ich habe noch nie einen ähm, Kaktus gesehen, der größer ist als... Mann, Brian, wieso tötest du mich die ganze Zeit? Töte doch äh, Tiere oder so. Ey, Digga, wetten, dass ein Fan von Star Wars ist und deswegen gerade so Lasersachen benutzt? Ist so, Mann, lass mich doch verdammt nochmal! Das ist nicht lustig. So, auf jeden Fall. Eigentlich ähm, übrigens, warte, sag mal Hugh Brian, Hugh Brian, Brian, also dreimal Hugh Hero Brian. Herobrine, Brian, Hero Brian, Hero Ah, dann kommt Hugh Brian her. Cool. Hugh Brian. Ähm, dann erfüllt er dir einen Wunsch, wenn du das sagst. Hugh äh, Brian. Kannst du, kannst du bitte kannst hier du so, so, so ein Kannst du bitte hier rein, hier so, so quasi mit so einem Zahn hier hoch und dann mit so Wolle, mit so äh, Schwarz, Grün und Blauer Wolle hier so eine Fahne machen, so so kleine Fahnen. Verstehst du mit Schwarz, Grün und Blau? Danke. So auf jeden Fall. Ähm, ups, wir haben so jetzt hier. Welche Farben sollen wir machen? Schwarz, ähm, Grün und Blau. Ja, irgendwie in meinen Farben, keine Ahnung. Oder schwarz, gelb und blau. Schwarz, gelb und blau, ganz genau. Reimt sich einfach. Aber ich kannst du nur einmal in einer Folge verwenden, übrigens. Nur zur Info. Bräh. Habe ich gerade dazu aufgehoben. Okay, also, auf jeden Fall... Eigentlich wäre eigentlich... Ähm, äh, der Wüst äh, der Krater mitten in der Wüste wäre doch eigentlich ein guter Folgentitel, oder? Ja, würde ich auch sagen. Ja, also, ähm, wir machen dann hier ich so Ich aber unten das Gefühl, dass Hero Brian das nicht so richtig verstehen wird, mit der Flagge. Naja, also, Hero Brian, mach das mal so... Du weißt, was ich meine. So, so, so mit dem, so mit Zäunen, quasi mit diesen Stäben halt, wie bei mir zu Hause, so hoch und dann so da rechts oder so links dran so die, die Farben. Ich glaube, er hat das schon gemacht. Ja, ich bin äh, wieder auf deinem Server. Ja, er hat es gemacht. Wieso hat er das denn abgebaut? Aber auf jeden Fall ähm, kannst du das nur äh, dreimal in einer einzigen Folge machen. Ey, hier oben kann die Flagge bisschen größer, also bisschen länger sein. Danke. Wie länger? Naja, so länger. Die, die, die Farben sollen länger nach rechts sein, also mehr breit so, weißt du? Nach links oder rechts oder welche Richtung das jetzt für die Wollen ist. So. Ähm. Hier. Äh, hier. Wieso habe ich Rottenflash in meinem Inventar? Ich habe keine Ahnung. Okay, eine Frage. Ja. Frag ihn mal ganz kurz, äh, ob, äh, warum er eigentlich wollte, dass ich in der Folge drin bin. Kannst du mal ganz kurz fragen? Ja, hier, das ist doch interessant. Warum wolltest du das? Ja, save, weil er sein Freund ist oder so. Ich glaube, er schreibt gerade, oder? Würde ich jetzt auch denken. So, auf jeden Fall. Was ist das? Was ist das ein Diamant? Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir hier ein bisschen. Ich schmeiß mal hier, in die, das ist der Krater des Todes, mit den Sachen, die ich nicht brauche. Hat doch schon was geantwortet, oder nicht? Nee? Er hat geschrieben, einfach nur so, weil er mein Freund, ja, hätte ich auch gedacht. So, einmal, ich hab gehört, ich hab Wolle. Ich, okay, Baublöcke brauche ich jetzt auch nicht mehr so, warte, so so O'Brien, könntest du mir bitte acht normale holzstämme ge geben danke ich glaube er wird das mal aber ich glaube es ist ein letzter wunsch für diese folge ähm. also naja nicht so viel Hilfe, ich sterbe gleich, ich sterbe gleich. Ach Mann. Achso, übrigens, zu irgendwo er, er benutzt die Blitze, um die Items zu löschen. Äh, die sollen da vergammeln. Achso, und übrigens, in deinem Haus ist eine Glitzerparty party Digga, die Kinder gehen einfach raus. Wuppern die Kinder, Digga. ich will, ich, ich will ich durch... Okay, mit den ganzen Villagern. Oh, guck mal, die Flagge wird schon ein bisschen größer, das sehe ich. Die Items werden im Krater des Mülls vergammeln. Vergammeln, vergammeln. Und ich werde im Krater auch vergammeln. Vergammeln mit dem Laser, den er gerade auf mich schießt. Er zerstört mich im Krater des Todes. Okay, okay, ich kann auf jeden Fall sehr schlecht singen. Wie ist es eigentlich so ein? Was ist das? Hey, übrigens, ich äh, hab mal äh, in, dein, in den Server geschaut. Ich glaube, deine Golems äh, haben es schwer. Du, du, du, du, du, du, du, du, mein Inventar hat's auch schwer, weil, mm, Mein Inventar hat hat's sehr schwer. Ey, eine Sache. Sag, äh, sag ihm mal, dass ich... Obwohl, warte, äh, halt mal dein Handy richtig doll ins Mikrofon, okay? Ja. Gib rein, mach ihm einen Eisengolem, äh, und dann gib ihm eine Leine. Ich sag, ich, Paul, ich sag dir dann gleich... So, Ich sortiere gerade ein bisschen mein Inventar, weil das ist schon übelst in mein Inventar. Ich gebe mir mal ganz kurz einen Kürbis, einfach nur so aus Spaß, okay? Okay. Okay, hat mir einen eingegeben. Super. Ähm. So, also, abonniert auch mal Semiplayer2k, den blende ich genau jetzt oben rechts ein. Auf die chillige Art und Weise. Ähm, ja. Gönnt euch, er macht richtig coole Videos. Seine Videos sind so cool. Er hat auch schon mittlerweile mehr als doppelt so viele Abonnenten als ich. Ja, was? Eieren? Was ist denn ein Eieren? Wolltest du äh, mir gerade wirklich. Ich mal an. Ich glaube, äh, ich wollte nämlich, damit du so geschützt bist vor den Monstern. Okay, auf jeden Fall. Okay, ähm, Hilfe, ich Hilfe, Hilfe, Hilfe. Okay. Also, Was wo soll ich ihn jetzt anleihen? Also ich leine ihn mal. Nein, du musst erst den Mob. aber du solltest ihn eigentlich an dich anleihen, damit du mit rumlaufen kannst. Leih ihn mal an. So, guck, jetzt kannst du mit... Hey, das ist so aus... aus, aus Warte. Lol, das sieht irgendwie ganz strange aus. Komm, wir gehen Gassi. Lol, ich geh einfach gerade mit einem Golem Gassi. Beste Leben. Also wir erkundigen heute. Ey Leute, das wäre das nicht richtig cool, wenn Hero Bryan so eine. so ein quasi so mäßig so ein. Ja! Nein! Der arme Zombie-Golem. Ich habe Eisen daraus bekommen. Der hat hier noch ein Eisenbolem gemacht. Übrigens, ich glaube, äh, dieses Mal, ich habe dir jetzt mal ein Eisenbolem mit Befehl gespawnt. Äh, der müsste dich jetzt eigentlich immer vor Monstern beschützen. Okay, super. Lieb zu dem, der, der dich verfolgt. Warum ver verfolgt er mich denn? Ah, nein. Das ist Save Brian oder so. Ich, ich, ich den weiß. nicht, Befehl ich, eingegeben, ich dir helfen soll. Ich weiß, wie der Hase läuft, Herobrine. Oh, no. Oder Herobrine hat ihn gekillt und Herobrine hat sich in den Arzt. Das stimmt. Mann, ich möchte den, den Kaktus des Todes bauen. Kaktus des Todes! Ah! Ich baue den Kaktus des Todes. Der war ganz genau hier hin. Nee, hier hin. Hier, ja, ganz genau. So, jetzt baue ich den Kaktus des Todes. Oh, bitte? Ich mach mal kurz die Difficulte, normal. Warte, Warte, dann, dann greifen mich aber die ganzen Monster hier an. Ja, du hast hier den Golem. Aber die haben Schusswaffen. Trotzdem, die haben keine Chance. Okay. Herobrine, wo bist du denn? Herobrine, komm her. kleiner villager ist nur noch so bei mir so wie süß na lass mal in den pc hier reingucken guck mal diese, diese hat 1000 watt Uah, geh weg geh weg geh weg ja. Naja, hast du gerade was gesagt dass sie dass sie, sie keine chance gegen Den eisengolem gegen den haben sie auch keine chance aber der muss halt erstmal da hinkommen. Du weißt ja, wie langsam Eisenkohle sind. Außerdem, deine Haustür ist auch nicht so wirklich gut für Eisenkohle. Die musst du mal erweitern, okay? Hm, mm, ja. Da kann ja HeroBrine... Was ist das denn für eine? Ist das HeroBrine, der nochmal zu HeroBrine geworden ist oder was? Ein verrotteter HeroBrine. Ein verrotteter Steve verrottet nochmal. Ich hab gerade so einen Helm von... Okay. Leute, ich kann mich verwandeln. Ey, ich bin... Ey, ich hat deinen Eisenboden getötet. Ja, warum tötet der denn alles? Ich sterbe. Stirbst du gerade? Nee, tue ich nicht. Wenn ich sage, dass ich sterbe, dann sterbe ich natürlich nicht. Das ist ja ganz klar, ne? Was ist denn da los? Hilfe, Hilfe, Mann! Zombies, ich bin einer von euch. Wobei ich glaube, hierbei kann ich nicht herausfinden, dass ich das bin. Ich, ich, ich, ich, ich... Ey, äh, ich bin übrigens unsichtbar. Ich tippe mich ganz kurz zu dir. Okay. Damit ich dich beschützen kann. Warum kann das denn nicht Zero-Brand machen? Wahrscheinlich, war das dich nicht Dün, dün, dün, dün. Oh Mann, ich sterbe ganze Zeit! Du musst doch auch stehen bleiben! Ich hab doch gesagt, stehen bleiben, da kann ich dich graben wie. Bier rein! Ich kann ja auch die gleichen Sachen wie Bier rein, weil. Äh, ich kenn ja den Modder. Okay, bin wieder raus aus dem Server. Ciao! Ciao! Ciao! Ey, naja, ich liege mich auch mal. Okay, so. Warte. Auf jeden Fall ich... Oh Mann, hier oben, lass mich doch mal in Ruhe, verdammt noch mal. In der letzten Folge warst du so nett, du hast mir sogar ein ganzes, komplettes Haus gebaut und jetzt äh, fackelst du mich ab. Was ist das? Sam, kannst du mir das erklären? Ah, Mann. Was für ein Checkpoint? Bei deinem Bett. Ja, das geht nicht. Habe ich doch schon längst. Naja. Ja, aber ich, ich, ich, kann da, ich kann das nicht. Da steht nur You can only sleep at night. Ja, okay, dann machst du doch ganz kurz nach. Nein, ich bin doch kein Cheater. So, und außerdem wollte ich hier mal gucken, was hier überhaupt ist. Ach so, ja stimmt. Äh, Uberbright kann es ja zum Nachmachen. Ach nee. So, was ist, was ist das? Sieht aus wie ein Diamond. Oh mein Hero Brian, ich wollte gucken, was in der, in der, in der, im Krater der Verdammnis ist. So. Psst. So, Leute. Ein neuer Tag. <lacht> Hört sich an wie so eine neue Folge. Also. Warte, bei, wie viel, bei welcher Minute sind wir? Ähm uh, schon Minute 27. Also ich glaube, ich, ich gucke nur noch mal kurz ganz schnell in diesen Krater rein. Warte, wo bin ich? Mach dir am besten bei dir zu Hause nicht was Bett, sondern über den Command-Checkpoint. Oh Mann, ich bin jetzt wieder hier gespawnt in der Wüste. Das habe ich gerade herausgefunden. Okay, aber Hero kannst du mich ins Dorf tragen? Ich bin... Äh, das Bett ist kaputt gegangen oder so. Ich möchte keine Regen, ich möchte... Oh, bitte, bitte jetzt nicht so eine traurige Musik oder so. Naja. Kannst du mich jetzt bitte dahin tragen, dann können wir endlich die Folge beenden. Hier rein? Also, Teleportiere mich einfach dahin. Sam, kannst du reinkommen oder kann Brand mich dahin? Warte, das mache ich ganz kurz. Gott, was ist das denn für ein Haus hier? Ist das Brands Haus? Doch, so, ich habe äh, einmal ganz kurz äh, dich dahin teleportiert. Warte, ich mache dir den Checkpoint hier hin. Hast du? Warte, so, nee, ich mach mal lieber hier so. Hier ist es richtig gemütlich als Spawn-Point. So, jetzt ist hier mein Spawn-Point. So, ich möchte nicht angeln gehen. Ah, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Was hey, warte, Leute, bin ich gerade über einen... Ey, Sam, ich bin gerade über einen Zaun gesprungen. Hat man das gesehen? Was ist denn los hier? Hier, Urban, was willst du? Ich brenne, ich sehe nichts. Ich bin doch im Wasser. Okay, Herobrine, ich ähm, gehe jetzt weiter. Ey Leute, aber ich bin gerade einfach über einen Zaun gesprungen. Hat man das gesehen? Herobrine, nein, nein, nein, nein, nein. Was willst du? Sag's mir. Das steht bei der Uhr. Herobrine. Ach komm, egal. Ich gehe jetzt einfach in den Krater der Verdammnis. Und danach gucken wir das Hero Reins Haus an. Und ich möchte wissen, was es für ein Erz ist. uhr Okay. Komisch. Naja, ich sammle jetzt hier mal das ein. Und hier das hier. Ich habe gerade übrigens gesehen, dass ihr ein Bett Sehr viel sogar. Naja, auf, auf jeden Fall. Ähm, das war's jetzt. Ich hoffe, euch hat das Video...